Kommt mal mit, ich zeige euch, wo der Erste-Hilfe-Raum in Göppingen überhaupt ist. Ach übrigens, wie ihr hier sehen könnt, sind Feuerlöscher. Die befinden sich überall im Gebäude. Schaut euch einfach mal um, wo der nächstgelegene Feuerlöscher ist, für den Fall, dass es brennt. Und jetzt zeige ich euch den erste hilfe -Raum. Der befindet sich im Gebäude 2 in Göppingen, Raum 112. Schauen wir mal rein. Oh. Da liegt ja schon einer. Bitte informieren Sie sich an Ihrem jeweiligen Standort darüber, wo der nächste Sanitätsraum liegt, wo der nächste Defibrillator ist oder auch wo Sie den nächsten Feuerlöscher finden. Hier müsste Hilferaum befindet sich auch der Defibrillator. Befolgt einfach seine Anweisungen im Ernstfall und ihr könnt damit Leben retten.